Hallo, wenn Sie Nutzerschnittstellen entwerfen, dann ist es ganz wichtig, ein bisschen was darüber zu wissen, wie funktionieren Nutzerinnen und Nutzer eigentlich. Sie haben vielleicht im Usability Engineering mit anderen Methoden bereits ein bisschen herausgefunden, wer sind eigentlich meine Nutzergruppen und so weiter und so fort. Und äh, was machen die eigentlich? Aber es gibt da noch so ein paar Sachen, die uns als Menschen generell charakterisieren. Und wenn wir darüber ein bisschen Bescheid wissen, dann sind wir auch einfach schon ein bisschen besser beim Entwurf von ersten Nutzerschnittstellen. Und eine Sache, die man über das Verhalten von Menschen beim Umgang mit Nutzerschnittstellen wissen sollte, ist der sogenannte Action Cycle. Und den gucken wir uns jetzt hier genauer an. Beim Entwerfen von Nutzerschnittstellen hatte ich in einem anderen Video bereits gesagt, gibt es unterschiedliche Dinge, die Berücksichtigung finden sollten oder über die man zumindest grundlegend Bescheid wissen sollte. Und das war aufgeteilt in diese drei Bereiche, die wir hier jetzt sehen. Und da, wo wir uns jetzt befinden, ist der ganz linke Bereich, also Faktor Mensch. Wir gucken uns also so ein bisschen genauer an, wie funktioniert eigentlich der Mensch, wie nimmt er bestimmte Dinge vielleicht wahr oder wie arbeitet er bestimmte Dinge ab. Und der Action Cycle gehört genau dazu. Der Action-Cycle wurde von Don Norman entwickelt, und zwar schon im Jahr 1988. Das ist also schon einige Jahre her, aber es ist immer noch brandaktuell und ähm, hat sich seitdem eigentlich auch nicht wirklich grundlegend geändert. Und der Action-Cycle beschreibt das Vorgehen von Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie Werkzeuge benutzen, wenn sie Aufgaben erledigen wollen und dabei Werkzeuge einsetzen. Das Ganze stammt aus der Kognitionspsychologie und ist tatsächlich ein sehr unterbewusster Ablauf. Das heißt, wir als Menschen machen diesen Ablauf, nehmen ihn aber so an sich gar nicht als solchen wahr. Aber es ist deshalb unglaublich wichtig, so ein bisschen darüber zu erfahren, weil dieser Ablauf nämlich auch unter Umständen gestört sein kann durch unterschiedlichste Punkte. Und wenn man den Ablauf nicht kennt, dann weiß man auch nicht, welche Störungen es vielleicht geben kann und wie das Einfluss auf die gesamte Abarbeitung einer Aufgabe zum Beispiel nehmen kann. Deswegen sehen wir uns das Ganze jetzt etwas genauer an. Der Action-Cycle funktioniert, wie so vieles im Usability Engineering, zunächst erstmal im Kontext einer Aufgabe. Ich habe jetzt hier wieder eine relativ einfache Aufgabe genommen, die auch mal wieder bewusst nichts mit, ähm, mit der Bedienung von Software oder technischen Geräten zu tun hat. Einfach um zu zeigen, der Action-Cycle funktioniert halt generell, aber er funktioniert eben genauso bei Software. Die Aufgabe, die wir jetzt hier haben, ist ein Bild an die Wand zu hängen und für diese Aufgabe, wo es also jetzt darum geht, einen Nagel mit einem Hammer an die Wand zu schlagen und dann das Bild daran aufzuhängen, schauen wir uns jetzt den Action Cycle Schritt für Schritt an. Der Action Cycle beginnt erstmal an der Stelle, dass es einfach Nutzerinnen und Nutzer gibt und es stehen bestimmte Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Nutzerinnen und Nutzer eine Aufgabe erledigen können. Und die erste Frage, die sich Nutzerinnen und Nutzer dann jetzt tatsächlich stellen, ist, was möchte ich eigentlich erreichen? Wenn wir uns die Aufgabe mit dem Bild an der Wand jetzt nochmal vor Augen führen, ist es das letztendlich, dass das Bild an der Wand hängen soll. Das ist also das Ziel, was die Nutzerinnen und Nutzer bei dieser Aufgabe verfolgen. Das ist auch der erste Teil des Action Cycles, Nämlich die Formulierung eines Ziels. Das passiert ganz unbewusst, das einfach so bei uns im Kopf. Wir formulieren unser Ziel schon mal vor. Die nächste Frage, die wir uns dann unbewusst stellen, ist, wie erreiche ich denn jetzt dieses Ziel? Und für das Aufhängen des Bildes ist das relativ grob beschrieben. Ich brauche irgendeine Halterung an der Wand. Die muss ich an dieser Wand befestigen. Und an diese Halterung hänge ich dann das Bild das sind also die relativ groben Schritte, und zwar die abstrakten Schritte. Das heißt, wir als Menschen überlegen uns, wenn wir das Ziel formuliert haben, als nächstes erstmal ganz grob, wie kann ich das Ziel erreichen. Wir sind da noch gar nicht so auf der ganz detaillierten Schiene, sondern erstmal nur ganz allgemein, welches, äh, welche abstrakten Schritte muss ich denn machen, um mein Ziel zu erreichen. Dann gehen wir allerdings einen Schritt weiter. Wir gucken uns nämlich etwas genauer an. Was muss ich denn dafür konkret machen? Wir stellen uns einfach die nächste Frage und daraus ergeben sich dann nämlich ganz konkrete Handlungsschritte. Zum Beispiel einen Nagel mit einem Hammer in die Wand schlagen und dann das Bild mit seiner Öse über den Nagel hängen. Das heißt, wir sind hier jetzt an der Stelle schon deutlich konkreter und diese Aktionen haben dann auch einen ersten Bezug zu den, zu den Werkzeugen. Das heißt, nachdem wir relativ abstrakt beschrieben haben, wie wir unser Ziel erreichen wollen, werden wir dann konkreter mit ganz konkreten Aktionen, die wir planen, die durchgeführt werden müssen. Und diese Aktionen haben dann auch einen ganz konkreten Bezug zu den zur Verfügung stehenden Werkzeugen, denn die Werkzeuge unterstützen uns ja dabei. Und wenn wir die Werkzeuge kennen und dementsprechend auch wissen, welche Schritte oder welche Aktionen wir damit machen können, dann können wir auch mit diesem Wissen entsprechend die Handlung planen. Ja, Und wir sind dann ganz genau wie können wir jetzt dieses Ziel ganz konkret, mit ganz konkreten Aktionen erreichen? Wenn wir dann soweit sind in der gesamten Planung, dann geht es darum, die Aufgaben oder die, die Aktionen tatsächlich auszuführen. Und zwar in diesem Beispiel nimmt man dann eben einen Nagel und einen Hammer, schlägt mit dem Hammer den Nagel in die Wand und dann hängt man das Bild an seiner Öse über den Nagel. Das ist sind dann die konkreten ja, Aktionen, die auch ausgeführt werden, und zwar mit den Werkzeugen. Und damit hat man dann tatsächlich die eine Seite vom Action-Cycle schon abgearbeitet. Aber der Action-Cycle ist hier halt noch tatsächlich noch nicht vorbei. Jetzt ist es zwar so, dass wir, wenn alles bis dahin gut gelaufen ist, die Aufgabe an sich praktisch durchgeführt haben. Aber wir müssen noch sicherstellen, dass wir auch tatsächlich unser Ziel erreicht haben. Und auch da passiert was bei uns unbewusst, was wir machen, um letztendlich genau diese Überprüfung durchzuführen. Und wie das aussieht, kommt jetzt hier auf die nächsten Folien. Denn wir stellen uns als Nutzerinnen und Nutzer nämlich als nächstes die Frage, welche Rückmeldungen habe ich denn jetzt von dem, was ich gerade ausgeführt habe? Also von den einzelnen Aktionen, die ich ausgeführt habe. Sehe ich da irgendwas? Und ja... Im Fall des Bildaufhängens hoffe ich doch, irgendetwas an der Wand hängen zu sehen, nämlich ganz konkret das Bild. Wenn ich das sehe, dann ist das erstmal nur die reine Wahrnehmung. Ich habe das also nur wahrgenommen. Ich habe da noch nichts aus dieser Information gemacht, sondern ich habe erstmal nur wahrgenommen, da ist jetzt was an der Wand und es ist ein Bild. Basierend auf dieser Wahrnehmung werde ich dann den nächsten Schritt durchführen, der zum Action-Cycle gehört, nämlich ich frage mich, das was ich jetzt da gerade sehe, was bedeutet das denn? Gut, tatsächlich bedeutet das für mich, wenn ich sehe, da hängt ein Bild an der Wand und zwar dort, wo vorher keins gehangen hat, das bedeutet für mich, das Bild hängt jetzt an der Wand. Das heißt, ich nehme die Wahrnehmungen, die ich hatte und interpretiere sie. Und interpretieren heißt in dem Fall erstmal nur, aus dem rein wahrgenommenen herauszufiltern, was das letztendlich in irgendeiner Form bedeutet. Es ist noch keine weiterführende Bewertung, sondern es ist erstmal nur die Interpretation von dem, was ich wahrgenommen habe. Diese Bewertung, die folgt dann tatsächlich in dem nächsten Schritt im Action Cycle. Da wird man sich nämlich dann fragen, wie passt das denn jetzt zu meinem eigentlichen Ziel, was ich irgendwie mal verfolgt habe? Ja, das Ziel war ja, dass das Bild letztendlich an der Wand hängt. Und ich bewerte jetzt mal die Interpretation, die ich hatte, da hängt jetzt das Bild an der Wand, so, dass ich sage, ja, ich habe auch damit mein Ziel erreicht, nämlich das Bild aufzuhängen. Das heißt, der letzte Teil des Action Cycles ist demnach die Bewertung der Interpretation, also passt das, was ich interpretiert habe, tatsächlich zu meinem Ziel oder habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Und wenn ich damit dann fertig bin, dann habe ich den Action Cycle einmal durchgearbeitet. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel bei der Bewertung irgendwie vermute, hm, so richtig habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, dann kann ich wieder neu beginnen. Dann kann ich den Action Cycle wieder von vorn durchlaufen und kann mir wieder zum Beispiel abstrakte Schritte überlegen, die ich äh, durchführen muss, dann ganz konkrete Aktionen, die Aktionen durchführen und dann das Ganze wieder entsprechend wahrnehmen, also ja, interpretieren, bewerten, um dann wieder zu überprüfen, habe ich mein Ziel denn dann erreicht. Das heißt, dieser Action Cycle läuft unter Umständen bei der Erledigung einer Aufgabe mehrfach ab. Je nachdem, wie man sich die Aufgabe entsprechend zerlegt, zerteilt oder in Einzelschritte aufteilt. Es ist also auch nicht unbedingt so, dass man bei dem Action Cycle jetzt sagen kann, für eine Aufgabe genau einen Durchlauf des Action Cycles. Das ist nicht so, denn es kann ja sein, dass man zwischen einzelnen Teilbereichen einer Aufgabe bestimmte Dinge erstmal wieder interpretieren muss oder wahrnehmen muss, um dann praktisch zum nächsten Teilbereich der Aufgabe zu kommen, wo dann wieder ein entsprechender Action-Cycle durchläuft. Ich habe den Action-Cycle jetzt am Beispiel vom Bildaufhängen erläutert. Ich werde ihn jetzt einfach nochmal ganz kurz durchgehen mit dem Beispiel des Versendens einer E-Mail. Wir bleiben einfach bei dieser Sicht. Ich werde auch nichts weiteres dazu einblenden. Ich werde einfach nur dazu kommentieren. Wenn wir eine E-Mail versenden wollen, dann ist ja letztendlich das Ziel, dass wir einen bestimmten Text bei einem bestimmten Empfänger oder bei einer bestimmten Empfängerin ankommen lassen. Dazu zählen dann nun im nächsten oder dazu zählen, um das zu erreichen, zählen bestimmte abstrakte Schritte, die wir durchführen müssen. Wir müssen also irgendwie diese E-Mail verfassen. Und wir müssen die E-Mail letztendlich in ein E-Mail-Programm eingeben und verschicken an die jeweilige Empfängerin oder den jeweiligen Empfänger. Die konkreten Aktionen sind dann, ich öffne das E-Mail-Programm, ich öffne das Fenster, mit dem ich eine E-Mail versenden kann, dann gebe ich in das E-Mail-Programm die E-Mail-Adresse der Empfängerin oder des Empfängers ein, dann gebe ich eine Betreffzeile ein, und ich gebe dann den entsprechenden Text ein. Und das sind die konkreten Aktionen, die man dann so plant. Das passiert ganz unbewusst, weil man üblicherweise ja weiß, wie man, wie man das macht. Und dann führt man die einzelnen Schritte tatsächlich aus und nutzt dafür eben das entsprechende Werkzeug, nämlich das E-Mail-Programm. Und dann kommt wieder dieser Wahrnehmungsteil. In der Wahrnehmung sehe ich dann, Halt für die einzelnen Sachen. Was ist da denn jetzt gerade passiert? Ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen, weil auch hier die Aufgabe eigentlich noch viel komplexer ist und noch weiter zerlegt werden kann. Aber stellen wir uns vor, wir haben jetzt alles ausgeführt, die E-Mail ist geschrieben und dann klicken wir abschließend auf Senden, also führen die letzte konkrete Aktion aus. Dann beginnt der eigentliche Teil der Wahrnehmung. Und in dieser Wahrnehmung nehme ich jetzt hoffentlich in irgendeiner Form wahr, dass wenn ich auf diesen Senden-Knopf gedrückt habe, dass da etwas passiert, also dass das E-Mail-Programm mir zum Beispiel sagt, ich sende jetzt äh, die E-Mail. Das heißt, irgendetwas muss ich sehen, damit ich eine Reaktion des E-Mail-Programms wahrnehmen kann. Gut dann zeigt mir das E-Mail-Programm hoffentlich etwas, es zeigt mir eine Nachricht, diese interpretiere ich dann. In dieser Information steht vielleicht dann drin, die E-Mail wird jetzt gerade verschickt oder sie wurde bereits verschickt und damit kann ich dann eine Bewertung durchführen und kann mir dann überlegen, hm, passt das zu meinem Ziel, ja oder nein. Und an dieser Stelle ist eigentlich eine ganz interessante Sache, wir erfahren jetzt hier bei den meisten E-Mail-Programmen, dass die E-Mail zum Beispiel verschickt wurde. Das sieht man dann immer an irgendeiner Stelle, weil das irgendwo in einem Dialog steht oder weil ein Dialog, der sagt, ich versende es gerade, dann abschließt, indem er sich schließt. Und dann ist klar, das Ganze ist jetzt rausgeschickt worden. Aber eigentlich kann ich mir noch nicht hundertprozentig sicher sein, ob ich wirklich mein Ziel erreicht habe. Ich kann es nur vermuten. Und denn mir wurde ja gesagt, die E-Mail ist verschickt. Aber ich habe eigentlich kein wirkliches Feedback darüber bekommen, ob die E-Mail auch beim Empfänger oder bei der Empfängerin angekommen ist. Da sieht man, dass es da manchmal auch so Probleme gibt. ja. Und genau zu solchen Problemen kommen wir jetzt nämlich, wenn man sich den Action Cycle jetzt an dieser Stelle ähm, angesehen hat, dann stellt man einfach fest, auf beiden Seiten von diesem Action Cycle können jetzt unterschiedliche Dinge schiefgehen, die dazu führen, dass einfach die Aufgabe nicht vollständig erledigt wird oder dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach nicht genau sicher sind, ist die Aufgabe jetzt vollständig erledigt oder nicht. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da gibt es nämlich zwei sogenannte Klüfte, die Norman damals mit definiert hat, als er den Action Cycle definiert hat. Das ist einmal die Kluft der Wahrnehmung und die Kluft der Ausführung. Äh, die Kluft der Ausführung und die Kluft der Wahrnehmung, genau, wir müssen es schon in der richtigen Reihenfolge machen. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Kluft der Ausführung entsprechend an. In der Ausführungskluft kann es nämlich sein, dass an den unterschiedlichen Stellen im Action Cycle an diesen drei unterschiedlichen Stellen, die auf der Ausführungsseite sind, Dinge schief gehen. Zum Beispiel, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht die richtigen abstrakten Schritte ableiten können. Das kann zum Beispiel der Fall sein, dass Ihnen bestimmtes Wissen darüber fehlt, welche abstrakten Schritte zur Erledigung einer Aufgabe hinzugehören. Wenn Sie zum Beispiel noch nie eine E-Mail geschrieben haben, dann wissen Sie nicht, welche abstrakten Schritte zum Versenden einer E-Mail dazugehören. Das heißt, es ist ganz gut... Diese abstrakten Schritte irgendwann mal in seinem oder ihrem Leben gelernt zu haben. Dann kann es passieren, dass Sie zwar die abstrakten Schritte richtig ermittelt haben, aber Sie können nicht erkennen oder Sie kennen nicht die richtigen Aktionen, die Sie damit, die Sie ausführen müssen. Wenn Sie zum Beispiel als Nutzerinnen und Nutzer das erste Mal an einem Computer sitzen, auf dem zwar ein E-Mail-Programm drauf ist, aber Sie kennen dieses E-Mail-Programm nicht, dann wissen Sie nicht, welches Programm Sie jetzt öffnen müssen, um mit diesem Computer eine E-Mail zu verschicken. Das heißt, wenn Sie diese Kenntnis nicht haben, dann haben Sie zwar das, den, diese abstrakte Idee, ich müsste ein E-Mail-Programm öffnen, aber Sie kennen nicht die konkrete Aktion, wie öffne ich jetzt auf diesem Computer dieses ganz konkrete E-Mail-Programm, mit dem ich dann meine weiteren Schritte ausführen kann. Und der letzte Teil, der dann hier schief gehen könnte, ist dass die Nutzerinnen und Nutzer die konkrete Aktion nicht ausführen können. Auch hier kann man gegebenenfalls wieder den anderen, Ihnen noch unbekannten Computer heranziehen, wenn Sie zum Beispiel üblicherweise E-Mails oder E-Mail-Programme bedienen mit der Maus und sitzen mit einmal an einem Computer, der ausschließlich über Spracheingabe zum Beispiel funktioniert. Dann können Sie dort sicherlich auch ein E-Mail-Programm öffnen, aber... Sie wissen letztendlich auch die konkrete Aktion, die sie ausführen können, aber wenn dieser Computer dann zum Beispiel auf die Sprache Englisch reagiert, sie aber nur Deutsch können, dann wissen sie prinzipiell, was sie machen müssen, aber sie können es nicht ausführen. Und das Ganze kann man jetzt tatsächlich auch nochmal hier am Action Cycle darstellen. Das heißt also, auf der Ebene der abstrakten Schritte kann es sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht ganz genau wissen, welche abstrakten Schritte sie ableiten müssen. Es kann sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht wissen, welche konkreten Aktionen sie ausführen können oder welche konkreten Aktionen überhaupt möglich sind, um die abstrakten Schritte letztendlich durchzuführen. Und es kann auch sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht ganz genau wissen, wie sie jetzt diese konkreten Aktionen ausführen können. Ich hätte ja gesagt, es gibt letztendlich zwei Klüfte. Tatsächlich gibt es auch noch diese Kluft auf der Wahrnehmungsseite. Und die betrachtet dann die Bereiche, die auf der Wahrnehmungsseite schief laufen können. Zum einen ist es zum Beispiel so, dass Nutzerinnen und Nutzer unter Umständen keine Veränderungen wahrnehmen. Stellen Sie sich jetzt ein E-Mail-Programm vor, bei dem Sie dann auf Senden klicken und es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Sie sehen nichts und dementsprechend haben Sie natürlich auch Schwierigkeiten, in irgendeiner Form eine Veränderung wahrzunehmen, die Ihnen in irgendeiner Form hilfreich sein könnte. Das heißt, es ist schon mal wichtig, dass in irgendeiner Form eine Reaktion von dem E-Mail-Programm kommt, sodass Sie überhaupt die Chance haben zu erkennen, da passiert jetzt gerade was. Das nächste, was schief gehen kann, ist, dass Ihnen das E-Mail-Programm zwar eine Rückmeldung gibt, aber dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Rückmeldung oder diese Veränderung, die gerade eingetreten ist, zu interpretieren. Natürlich, wenn jetzt das E-Mail-Programm Ihnen eine, einen kurzen Dialog zeigt und sagt, E-Mail wurde erfolgreich verschickt, dann haben Sie wahrscheinlich keine Probleme, entsprechend zu interpretieren, ja, das hat irgendwie, oder da, da gab es, kam jetzt eine positive Bestätigung. Das E-Mail verschicken hat also funktioniert. Wenn nämlich stattdessen das E-Mail-Programm zum Beispiel sagen würde, ich habe über TCP-IP einen Datensatz gesendet, dann ist noch nicht unbedingt klar, was das bedeutet. Das heißt, unter Umständen können Nutzerinnen und Nutzer mit dieser Aussage gar nichts anfangen, weil einfach die Aussage sehr techniklastig ist und äh, nicht in der Sprache der Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel verfasst ist. Das heißt, hier können unterschiedliche Dinge schiefgehen. Also Obwohl eine entsprechende Reaktion des Programms stattgefunden hat, kann es sein, dass diese Reaktion so ist, dass sie von den Nutzerinnen und Nutzern nicht so interpretiert wird, wie es sein sollte. Und selbst wenn die Nutzerinnen und Nutzer dann diese Informationen richtig interpretiert haben, dann kann es immer noch sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer keinen Bezug zu ihrem Ziel sehen. Also nehmen wir wieder das Beispiel mit der Nachricht oder mit der, mit der Anzeige, die dann kommt, wenn sie beim E-Mail-Programm auf E-Mail versenden geklickt haben. Selbst wenn sie jetzt Nutzerinnen sind, die dann vielleicht eine Aussage so ähnlich wie ich habe gerade über TCP-IP-Daten äh, versendet, interpretieren können, dann können Sie sicherlich noch vermuten, okay, wahrscheinlich wurde jetzt die E-Mail verschickt. Es könnte aber auch was ganz anderes gewesen sein. Das heißt, es könnte unter Umständen schwierig sein, zu ermitteln, passt das, was ich jetzt hier als Rückmeldung bekommen habe, selbst wenn ich es interpretieren kann, zu dem, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich eine E-Mail verschicken. Und das ist dann also... Der, der dritte Punkt, der auf der Wahrnehmungsseite schief gehen kann, auch diese Seite kann man eben wieder super hier nochmal anderweitig darstellen mit den entsprechenden Fragen, die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht dann haben. Also zum Beispiel die Frage, hat sich überhaupt irgendetwas getan, nachdem ich jetzt meine Aktionen ausgeführt habe? Wenn sich was getan hat, was hat sich getan? Also sind die Nutzerinnen und Nutzer fähig, das zu interpretieren? Und wenn sie fähig sind, das zu interpretieren? Ist noch die Frage, können die Nutzerinnen und Nutzer erkennen, ob das jetzt für ihr ganz konkretes Ziel relevant ist oder nicht. Und damit bin ich auch schon bei der Übung zum Action Cycle angekommen. Sie sehen, der Action Cycle ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert, aber... Es passiert halt relativ viel, was bei uns unterbewusst passiert. Wenn wir das aber wissen und vor allen Dingen auch wissen, dass auf all diesen unterschiedlichen Teilbereichen, die zum Action-Cycle dazugehören, Dinge schief gehen können, dann kann uns das sehr stark helfen, beim Entwurf von Nutzerschnittstellen gleich einiges richtig zu machen. Also zum Beispiel daran zu denken, dass auf eine Nutzeraktion grundsätzlich in irgendeiner Form etwas passieren sollte, sodass die Nutzerinnen und Nutzer wahrnehmen können, dass dort etwas passiert ist. Dass sie auch fähig sind, das zu interpretieren, was dort irgendwie als Änderung angezeigt wird. Und dass die Nutzerinnen und Nutzer natürlich auch fähig sind, zu überprüfen, passt das zu dem Ziel, was ich eigentlich erreichen möchte. Das heißt, hier auf dieser Seite können wir zum Beispiel schon mal sehr viel richtig machen, allein auf Basis dieses Wissens. Genauso natürlich auf der anderen Seite, wenn die Nutzerinnen und Nutzer zwar zum Beispiel ganz genau wissen, welche abstrakten Schritte sie machen sollen, aber sie wissen einfach nicht, welche konkreten Aktionen dafür machbar sind oder wie Sie diese Aktionen mit einem Programm ausführen, dann haben wir auf der Seite das Problem. Das heißt, dieses Wissen kann uns extrem weiterhelfen. Und um dieses Wissen jetzt noch zu vertiefen, gibt es eine entsprechende Übungsaufgabe, die dazugehört. Und Ihre Übungsaufgabe ist, beschreiben Sie den Action Cycle an einem ganz eigenen, von Ihnen gewählten Beispiel. Was ist in diesem Beispiel die Aufgabe und was ist das Ziel? Ich hatte Ihnen jetzt zwei Aufgaben und zwei Ziele letztendlich formuliert. Das war einmal Bild aufhängen und einmal war es eine E-Mail versenden. Vielleicht finden Sie ja noch mal was ganz anderes. Was sind dann für das von Ihnen gewählte Beispiel die abstrakten Schritte und die ganz konkreten Aktionen? Was ist die Rückmeldung, die Sie letztendlich vom System zum Beispiel bekommen und wie wird diese Rückmeldung üblicherweise interpretiert? Und wo liegen gegebenenfalls Probleme im Bereich der Ausführungs- und der Auswertungskluft? Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie jetzt andere Beispiele finden, als die, die ich selbst genannt habe. Vielleicht haben Sie auch tatsächlich ein Beispiel, wo bei Ihnen immer mal wieder was schief geht. Ja, wo Sie sich vielleicht nicht ganz sicher sind, hm, ist das jetzt wirklich so gelaufen, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Softwarebeispiele, die mir sofort einfallen. Vielleicht haben Sie ein anderes Beispiel. Überraschen Sie mich einfach in der Übung. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video.